Bye. So, schauen wir uns ganz kurz das Thema Zahllast an. Was ist die Zahllast, was ist hier zu tun? Wir haben in der Regel einen ganzen Stapel von Eingangsrechnungen, das heißt Einkauf von Rohstoffen, Einkauf von Hilfsstoffen und dazu die Rechnung bekommen. Auf der anderen Seite haben wir hoffentlich auch ganz viele Ausgangsrechnungen, also zum Beispiel Verkauf von Fertigerzeugnissen. So, und jetzt, wie war das mit der Umsatzsteuer? Also bei Eingangsrechnungen bezahlen wir die Umsatzsteuer und wir buchen den Betrag auf dem Konto Vorsteuer. Das ist ein aktives Bestandskonto. Und bei Ausgangsrechnungen bekommen wir die Umsatzsteuer von unseren Kunden und dies, den, den Betrag buchen wir auf das passive Bestandskonto Umsatzsteuer. So, und jetzt kommt das Finanzamt ins Spiel. So, und dann müssen wir zwei Dinge tun. Zum einen müssen wir sagen, hallo, ich habe Vorsteuer bezahlt und diese Vorsteuer erstattet uns das Finanzamt zurück. Also den Betrag bekommen wir vom Finanzamt. Das Konto Vorsteuer ist ja ein Aktivkonto, das heißt, stellt ja Vermögen dar, ist also eine Forderung, eine Forderung gegenüber dem Finanzamt. Beim Konto Umsatzsteuer ist es genau andersrum, die müssen wir abführen, also die Umsatzsteuer, die wir eingenommen haben, müssen wir abführen, ist ja ein passives Konto, ein passives Bestandskonto und stellt eine Verbindlichkeit dar, eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. So, das sind jetzt oder wären jetzt eigentlich zwei Vorgänge hier, 1 und 2. Wir machen aber einen Vorgang draus. Und zwar schauen wir uns an, wie viel Vorsteuer ist denn angefallen und wie viel Umsatzsteuer ist angefallen. Und wir bilden daraus die Differenz. In der Regel ist die Umsatzsteuer höher als die Vorsteuer. Das heißt, wir müssen ähm, einen Betrag abführen und das nennen wir Zahllast. Und diese Zahllast geht also ans Finanzamt. Das müssen wir jeden Monat machen und da müssen wir in den Kalender gucken, denn da gibt es einen bestimmten Termin, 6, 7, 8, 9, 10, am 10. Folgetag des Monats. Also wenn ich die Zahllast für den Monat März zum Beispiel machen muss, dann muss diese Umsatzsteuervoranmeldung, heißt das, also am 10. April beim Finanzamt vorliegen.